Willkommen im Video Didaktischer Einsatz von Technologien im Unterricht mit dem Fokus auf Praxisbeispielen und Erfahrungen. Ich sitze heute hier mit Julian Zeder, Flora Demay und Katharina Hauser, drei Studierende der Karl Franzens Universität Graz. Sie haben im Rahmen einer E-Tutorien-Ausbildung ein mediendidaktisches Betreuungskonzept erstellt und auch umgesetzt. Dabei haben Sie viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die wir Ihnen nun weitergeben möchten. Wir werden über die Vorteile von digitalen Medien und dazu passenden Methoden im Unterricht sprechen, aber auch über Risiken und Stolpersteine, über technische Lernumgebungen und vor allem über die Wichtigkeit eines gut durchdachten mediendidaktischen Konzepts. Und vielleicht verraten uns die Studierenden ja auch ihr persönliches Lieblingstool, das sie im Unterricht gerne einsetzen. Starten wir mit der ersten Frage. Julian. Welche Vorteile ergeben sich denn für Sie durch den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht? Also ich glaube, es gibt äh, sowohl Vorteile als auch Nachteile bei allen Tools. Ähm, overall würde ich sagen, es, der größte Vorteil ist auf jeden Fall ähm, die Auffrischung eines Unterrichtskonzepts. Ähm, wir wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter runtergeht äh, und dementsprechend kann man mit digitalen Medien hier ein bisschen eine Aufmunterung bei den Lernenden auch hervorrufen. Welche didaktischen Methoden könnten sich denn jetzt mit Hilfe von digitalen Technologien gut erweitern oder überhaupt erst generieren lassen? Welche Erfahrungen haben Sie denn da so gemacht? Ich finde, dass die Lernenden quasi durch diese quasi Methode dazu angeregt sind, dass sie selbstständig arbeiten. Also sie können zu Hause die Texte lesen, die sie halt von uns bekommen haben, also von mir. Und dann in der Präsenzzeit im Unterricht äh, quasi äh, kann man das gut ausbauen, indem man halt Diskussionen anregt mit halt auch E-Learning-Aktivitäten und dann kann man sich quasi auch in den Stoff hinein vertiefen, was man zum Beispiel äh, bei anderen didaktischen Methoden nicht so gut äh, durchführen kann. Da sprechen Sie jetzt wahrscheinlich aber auch den Flip Classroom an, genau, oder? Genau, ja. Das heißt, ja. ja. ja wo man tatsächlich äh, die Lerninhalte, die Inputs, die sonst die Lernperson gibt, zu Hause rezipieren lässt über Lernvideos, die man zuvor erstellt hat, vielleicht über ein Lernmanagementsystem hochlädt und dann tatsächlich den Unterrichtsraum dazu nutzt, Fragen zu stellen, so wie Sie sagen, Gruppenarbeiten, kollaborieren, das, was sonst vielleicht zu kurz kommt oder auch die klassische Hausübung, die man da vielleicht im Unterricht machen kann und wo man als Lehrperson dann unterstützend, als Coach, als Mentor, Mentorin dabei ist, um diese Lernprozesse anzuregen. Ja. Haben Sie da auch Erfahrungen gemacht? Also mit Flip Classroom bis jetzt noch nicht, das wird noch kommen, in einer verkürzten Form. Allerdings finde ich auch sehr wichtig oder finde ich sehr schön, dass man auch tatsächlich dann ein Produkt mit digitalen Medien gestalten kann und dadurch auch digitale Kompetenzen erwerben kann, was mhm. ja auch sehr wichtig ist. für für die heutige Zeit. Ja, das ist jetzt also einerseits ist wahrscheinlich für Sie als Lehrende, aber auch für Ihre Lernenden, oder? Genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, wo man Lernende äh, dazu anregen und animieren kann, digitale Kompetenzen sich anzueignen? Was haben Sie da für Erfahrungen? Also ich weiß, dass es in vielen Schulen schon Moodle gibt und um dass jede, also jeder Lernende quasi ein Passwort hat und sich dort hineinschmökern kann dass man das als Lehrerin oder Lehrer sich quasi da annimmt und verschiedene Aktivitäten freistellen kann. Das, dass man quasi auf Probe man schaut, wie, das, wie kommt das bei meinen Schülern und Schülerinnen an Und ich glaube, viele kennen es ja schon aus mit Facebook und das ist ja schon alles. also Die Lern Lernenden haben ja schon auch Kompetenz und die kann man ja als Lehrer oder als Lehrerin quasi annehmen und das quasi dann aufs, auf die Schule projizieren und ich glaube, das ist schon eine gute Idee, dass zum Beispiel Moodle als Plattform ich glaub, angewendet wird. Ich glaube, es ist fast, glaub, es ist fast, fast wichtiger den ja. äh, Lehrenden äh, quasi <lacht> die Medienkompetenz ein bisschen beizubringen, ja. weil die Schüler und Schülerinnen bzw. die Lernenden wissen eh schon, äh, wie man mit diesen viel, Medien ja. umgeht, nur muss man dann halt schon eine inst, äh, äh, gescheite Instruktion machen. Genau. Wobei ich da auch noch sehr wichtig finde, ähm, also was, was die Lernenden unbedingt brauchen, ist natürlich die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, ja. Urheberrecht ähm, und die, Le die Lehrenden im, an, im anderen. Auf der anderen Seite wieder müssen aber auch über Datenschutzgrundverordnung und Datenschutzgesetz Bescheid wissen. Mhm. Also da gibt es schon einige Dinge, die ja. sehr wichtig sind. Das sind so vielleicht auch die Stolpersteine, die man dann erst in der Praxis, wenn man sich dann mhm. mit digitalen Medien im Unterricht auseinandersetzt, dann vielleicht erst erkennt. Haben Sie andere Stolpersteine bisher erfahren in Ihrer Umsetzung von mediendidaktischen Konzepten, wie Flora nickt? Ja, also bei mir war das so, dass bei verschiedenen Browsern ähm, mein Tool nicht funktioniert hat. Und dann bin ich halt drauf gekommen, dass eher bei Firefox und Google Chrome die meisten Tools funktionieren. Mhm. Und da habe ich am Anfang schon ein bisschen gehapert, irgendwie, okay, und das hat ein bisschen verzweifelt gebracht, also Verzweiflung gebracht, weil ich mir gedacht habe, okay, also liegt es jetzt an mir, also habe ich es jetzt falsch, also falsch gestaltet mhm. oder. Ja, eigentlich hat es noch einen Browser gegeben. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Lernmanagementsysteme gesprochen, also sprich Lernplattformen wie Moodle oder LMSAT, die ja in österreichischen Schulen durchaus schon oft im Einsatz sind. Sind die jetzt sinnvoll und wenn ja, warum aus Ihrer Sicht? Ja, also ich habe Moodle sehr viel schon verwendet. Ich, ich finde es schon sehr sinnvoll, weil es sehr viele verschiedene Aktivitäten bietet. Also Aktivität wäre ein Forum zum Beispiel oder eine Datenbank. Und durch diese verschiedenen Aktivitäten lässt sich sehr viel äh, gestalten, sehr viel Interaktives, aber auch sehr viel ähm, im Bereich, wo die, die Lernenden selbstständig sich vertiefen oder Dinge wiederholen. Ähm, allerdings äh, muss ich auch sagen, da ist es mir auch so gegangen, äh, man muss sich schon mit diesem Lernmanagementsystem sehr stark vertraut machen mhm. und das dauert seine Zeit. Also es ist leider nicht intuitiv zu verwenden, aber es gibt gute Anweisungen. Okay. Also ich habe eine Erfahrung gemacht, ich habe auf Moodle eine Online-Sprechstunde eingeführt und da habe ich gemerkt, dass sich die Lernenden viel mehr getraut haben zu fragen, als sie zum Beispiel in der Präsenzzeit gefragt haben. Und äh, da kann man auch äh, so ein, wie du gesagt hast, Foren einführen und da habe ich eins äh, eingeführt. Das heißt, das ist ein Austauschforum und dann hat man einfach äh, quasi den behandelten Stoff, den man in der Präsenzzeit durchgeführt hat. Und quasi, ich habe die Lernenden angeregt, dass sie halt in den Zeitungen schauen sollen, Online-Plattformen, ob sie irgendwas finden, was quasi zu dem Stoff, was wir jetzt durchgeführt haben, äh, passend wäre. Und in diesem Austauschforum haben viele halt Artikel gepostet und dazu kommentiert und dass man quasi das auch irgendwie vertieft und den Lernenden zeigt, das, was man auch lernt, theoretisch, gibt es auch in der Praxis und man sollte sich da ein bisschen halt daran annehmen und schauen, was da gibt. Das ist ganz schön, wenn sich das Klassenzimmer dann um, dieses, um den virtuellen Raum verbreitert sozusagen ja. oder vergrößert und wenn dann so Ideen auch von außen kommen mhm. und die Beiträge. Ja? Ja? Mhm. Also ich glaube auch, die Zeiten des Bücherschleppens sind vorbei. Mhm. Ähm, Mittlerweile weiß auch jeder Lehrende mit Moodle umzugehen. Das, die Plattform gibt es mittlerweile schon seit meiner Schulzeit. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das Bildungssystem ist schon langsam so weit, jetzt komplett darauf umzusteigen. Mhm. Ganz wichtig, glaube ich, aber auch beim Einsatz von Lernmanagementsystemen ist die E-Moderation. Haben Sie jetzt Erfahrung damit? Wo gibt es da vielleicht Hürden? Worauf muss man da achten? Ja, also ich habe da viel Erfahrung gemacht, weil ich habe quasi Moodle komoderiert und äh, das war halt schwierig, immer aktuell zu sein. Man muss immer quasi erreichbar sein und ich habe mir das ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Also ich habe immer sofort reagiert und sofort zurückgeschrieben, wenn was beim Austauschforum war oder wenn ich quasi eine Nachricht auf Moodle bekommen habe, dass man sich ein bisschen da, sich da eingrenzt und sagt, ich mache das morgen oder dass man sich das irgendwie einteilt, weil immer so da zu sein, das erzeugt ein bisschen einen Stress, mhm. aber es ist auch ähm, Rückmeldungen, habe ich von den Lernenden bekommen. Das hat denen sehr geholfen, dass sie sofort eine Rückmeldung bekommen haben, weil bei E-Mails haben sie gemeint, das dauert ihnen halt so lange und auf Moodle ist das ein bisschen schneller gegangen, weil ich halt voll oft fast jeden Tag online war. Mhm. Und mhm. ja, das haben halt man da, sich die Grenze einzieht, wie sehr erreichbar bin ich jetzt als ja. Und dass man das dann auch klar kommuniziert ja, und dann genau. auch für sich selber einhält, auch wenn es einen jetzt vielleicht gerade juckt, dass man da noch einmal reinschaut und schaut, was meine Lehrenden gerade machen. Ja? Das kenne ich auch ja. aus der eigenen Lehrform. Mhm. Ich glaube, die Flora hat da den wichtigen Punkt des Zeitaufwandes mhm. angesprochen mhm. und der ist nicht zu unterschätzen. Ja. Ähm, aber also ich habe auch gesehen, was da was da zurückkommt, ist es ist auf jeden Fall wert. Also wenn, wenn, wie die Flora auch gemeint hat, man, man versucht, sich Grenzen zu setzen, die in einem Rahmen sind, mhm. dann ist das auf jeden Fall gut. Mhm. Ja. Ganz wichtig ist natürlich bei all dem das mediendidaktische Konzept. Das beste Tool nützt uns nichts. Das kann noch so innovativ sein und noch so toll aussehen, wenn wir da kein ordentliches Konzept dahinter haben. Jetzt haben Sie alle ein Konzept entworfen, entwickelt und dann umgesetzt. Welche Erkenntnisse haben Sie aus diesem Prozess gewonnen? Bei der Konzepterstellung habe ich vor allem gemerkt, dass äh, ein Durchmischen von verschiedenen äh, Tools eigentlich ganz gut ankommt ähm, und dass man vor allem auch mit dem Vortragenden bzw. dem Lehrenden ähm, sehr gut abstimmen und abreden sollte, welche Tools man einsetzt. Mir ist es da, äh, dabei gegangen, bei dem Konzept erstellen, also in der Theorie sehr gut, also ich habe mir das bietlich vorgestellt, Vorgestellt, wie ich das jetzt durchführe und habe das verschriftlicht. Aber dann in der Praxis, das weiß jede Lehrerin und jeder Lehrer natürlich, oder wer jetzt auch gerade in der Praxis ist, schaut das wieder mal anders aus. Man muss sich an die Zielgruppe, an die Lernenden äh, quasi anpassen und auch wenn es mal ist, das Konzept umwürfeln. Mhm. Das ist nun mal so und das ist einfach, das ist unsere Arbeit und. Man kann alles natürlich sehr schön konzipieren, aber in der Praxis dann umzusetzen, es, es kann nie eins zu eins sein und das soll man uns vor Augen stellen. Ich habe das Konzept vor allem auch deswegen sehr wichtig gefunden, weil man sich dann ja äh, mit äh, die Zielvorstellungen im Kopf habend mit den digitalen äh, Tools auseinandersetzt mhm. und dann drauf draufkommt, ah, vielleicht ist das Tool doch nicht so geeignet, es ist zwar toll, aber für diese Zielvorgabe äh, wird das nicht passend mhm. sein. Also Sie meinen jetzt bei Lernzielen, wenn man die konkret formuliert genau, und sich m -m. dann Gedanken darüber macht, m -m. Äh, welche Tools könnte ich einsetzen, welche Methode kann ich einsetzen, dann passt m -m. natürlich nicht immer alles auf das Lernziel. Das stimmt natürlich. Jetzt haben wir schon viel über Tools gesprochen, zum Abschluss die Frage, was ist jetzt tatsächlich Ihr Lieblingstool, das Sie kennengelernt haben, mit dem Sie gerne im Unterricht arbeiten? Ähm, bei mir also ist, ist das Moodle, das ist zwar kein Tool im engeren Sinn, sondern eine Lernplattform, aber Moodle verbindet so viele verschiedene Tools, was es für mich so attraktiv macht, weil sich wirklich viel Verschiedenes machen lässt, sehr viel Sinnvolles und sowohl Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten, also verschiedene Methoden lassen sich interaktiv umsetzen damit. Also mein Lieblingstool ist Mentimeter. Das ist ein Audience Response System, da können quasi die Lernenden mit dem Handy quasi mit mir mitmachen, also es ist auf dem Beamer quasi projiziert und da werden Fragen wie ein Quiz dargestellt und die können dann mit dem Handy ihre Antworten abgeben, auch sie können auch Wörter äh, hineintippen und wird dann, es wird dann halt auf die Leinwand projiziert. Und das hat mir am meisten gefallen, weil ich dadurch viel mehr äh, Kontakt zu den Studierenden bekommen habe, äh, zu den Lernenden bekommen habe und sie haben sich aktiv dadurch beteiligt. Mhm. Und Julian? Also ich muss mir da anschließen, auch bei mir war es ein Audience-Response-System, uh, ARS Nova, ähm, ähnlich aufgebaut, ähm, eher in einem Baustein-Modul, äh, äh, ähm, wo man sich quasi seine eigenen Vorträge zusammenbasteln kann mit mehreren verschiedenen Möglichkeiten. Und ähm, ich finde man kann es ein bisschen individueller auf äh, die Lernenden abstimmen, aber da habe ich zu wenig Erfahrung äh, mit Mentimeter, aber das hat sehr gut funktioniert und eben auch, wie vorher angesprochen, ziemlich guten Raum für Diskussionen geboten und ähm, ich werde das auf jeden Fall weiterverwenden. Mhm. Dann sage ich jetzt herzlichen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Ich glaube, da war für unsere Zuseherinnen und Zuseher sehr viel dabei. Lernen und Lernen mit digitalen Medien ist ja vieles. Es bietet neue, mobile und kreative Möglichkeiten im Unterricht und kann so die Selbststeuerung beim Lernen unterstützen. Natürlich gibt es aber auch Risiken und Stolpersteine, wie wir gehört haben. Viele davon erkennt man erst im Praxistest. Deshalb der Appell an Sie, haben Sie keine Scheu vor digitalen Medien und probieren Sie einmal etwas Neues aus. Vergessen Sie dabei aber nicht, dass es nicht das Medium selbst ist, das zum Lernerfolg führt, sondern das mediendidaktische Konzept, das dahinter steckt. Digitale Medien bieten Potenzial für ein anderes lernen und lernen. Es liegt also an Ihnen als Lehrperson, diese Möglichkeiten auszuloten und zu nutzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg!